Hallo und herzlich willkommen! Unser heutiges Thema ist N-Deklination. deklination ist eine Deklinationsform, die betrifft die Nomen, die werden nach einem besonderen Muster dekliniert. Sie bekommen im Akkusativ, Dativ, Genitiv, nicht im Nominativ und im Plural Endung N bzw. EN. Deshalb heilt diese, diese Form der Deklination Enddeklination. Fast alle Nomen, die so dekliniert werden, sind maskulin. Es gibt ein paar Ausnahmen, jedoch komme ich dazu ein bisschen später. Ich werde diese Nomen für dich in zehn Gruppen kategorisieren. Die Nomen, die mit Hilfe Enddeklination dekliniert werden, sind meistens die Wörter, die beschreiben. Zuerst Personen, zum Beispiel Berufe. Zum Beispiel der Kollege, der Kunde der Experte, der Junge. Nehmen wir einen Satz als Beispiel. Ich kenne nur einen deutschen Kollegen. Jetzt haben wir Akkusativ und wir können ähm, sehen, dass bei Nomen Kollege haben wir ein N am Ende bekommen. Zweite, Nationalität. Wir sagen. Der Pole, der Russe, der Grieche, beispielsweise. Er mag es am meisten, sich mit einem Griechen Datil, zum Mittagessen treffen zu können. Mit einem Griechen. Wieder haben wir ein äh, N als Endung bekommen. Diese Wörter auch oft beschreiben Tiere, der Löwe, der Hase, der Affe. Nehmen wir als Beispiel einen bekannten Titel, der König der Löwen. Dort können wir genitiv sehen, der Löwen. Vierte Gruppe sind die Nomen mit dem Endung Oge, zum Beispiel der Biologe, der Psychologe. Ich spreche mit einem Biologen. Fünf Nomen mit der Endung end, der Student. Der Dozent. Sechs. Nomen mit der Endung. Ant. Der Lieferant. Der Praktikant. Sieben. Nomen mit der Endung. Atte. Der Kandidat. Ich fahre mit einem Kandidaten. Acht. Nomen mit der Endung. Ist der Tourist, der Polizist. Zum Beispiel: Ich bin mit einem Touristen durch die Stadt gegangen. Abstrakte maskuline Nomen mit der Endung e, die bekommen in Genitiv zusätzlich s. Zum der Name, der Buchstabe, der Gedanke. Ich beschäftige mich mit meinem Gedanken. Das einzige Nomen das nicht maskulin echt. Und zur Endeklination gehört ist das Herz. Diesen, dieses Nomen bekommt auch im Genitiv zusätzlich S am Ende. Zum Beispiel poetisch ausgedruckt. Ich gebe dir einen Teil meines Herzens. Oder im Dativ. Ich gratuliere dir von meinem ganzen Herzen. Zehnte Gruppe sind die maskulinen Nomen, keiner Gruppe gehören. Zum Beispiel. Der Architekt, der Nachbarn, der Herr, der Mensch. Beispiel. Sie einigt sich mit ihren Nachbarn ziemlich gut. Nachbarn. Der Herr, es ist wichtig noch zu sagen, dass dieses Wort im Singular bekommt n, so Herrn, und im Plural En. Herren. Ich kenne die Adresse Herrn Müller nicht. Wenn du dieses Video hilfreich findest und jetzt in gut beherrscht hast, bitte Like und Abo-Button anklicken, Kommentar schreiben und dieses Video weiter teilen. Bis nächstes Mal.